In der Ampelkoalition zeichnet sich eine Annäherung bei der Kindergrundsicherung ab. Die verschiedenen Unterstützungszahlungen für Kinder in bedürftigen Familien sollen zu einer einzigen Leistung zusammengefasst werden, um die Anträge zu vereinfachen. Bislang hatte Familienministerin Paus von den Grünen dafür 12 Milliarden Euro veranschlagt, was Finanzminister Lindner von der FDP als überhöht zurückwies. Nun ließ Paus im ARD-Bericht aus Berlin Kompromissbereitschaft erkennen. Hier wird geholfen bei Bauchschmerzen und anderen Sorgen. Oder wenn Kinder hungrig in die Schule kommen. Die Schulkrankenschwester arbeitet unbürokratisch. Niemand muss sein Formular ausfüllen. Ein Pilotprojekt in Berlin-Lichtenberg. Für die Schulleiterin ein Traum. Ich bin der Meinung, in einem Land wie Deutschland müsste es so sein, wenn wir sehen, die Kinder brauchen Hilfe, dass wir den Kindern auch helfen können. Und Das bewegt mich total. Also das ist, es schränkt uns extrem ein, Also dieser ganze Wust an, an, an Bürokratie. Denn oft rufen arme Familien Hilfen gar nicht ab, Anträge sind sehr kompliziert. Die Bundesregierung will deshalb die Kindergrundsicherung einführen. Leistungen bündeln unbürokratischer Helfen, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber was darf es kosten? 12 Milliarden Euro hatte die Bundesfamilienministerin geschätzt. Auf dieser Maximalforderung besteht sie heute im Bericht aus Berlin nicht mehr. Es gibt auch jetzt Gespräche natürlich auf Ministerebene. Ich führe auch intensive Gespräche mit dem Kanzler genau zu dieser Frage. Machen wir genau das, uns zu nähern, was eben alles Teil der Kindergrundsicherung sein muss, damit wir eben nicht lauter versprenkelte Leistungen haben, wo keiner mehr den Durchblick hat. Der Koalitionspartner FDP bezweifelt, dass weitere Transferleistungen eine gute Idee sind. Es sei bereits viel geschehen, das Kindergeld erhöht und das Bürgergeld eingeführt worden. Diese Hilfen müssten aber auch abgerufen werden. Zwei bis drei Milliarden Euro erwarten meine Expertinnen und Experten. Würden zusätzlich an Hilfen für Familien ausgezahlt werden, wenn wirklich alle das bekommen, was ihnen zusteht. Die Ampel ist sich einig, 2025 soll die Kindergrundsicherung kommen. Doch bis dahin muss die Frage gelöst werden, wie viel sie kosten darf.